Aufnahme läuft! Babalibau, die Also Ruhe! Okay. Geh! Oh. Hi, hi, hi. ist das ein schöner Tag, okay? Ah, hallo, so ah, hey. Jamie, was, was machst, machst du? denn du da? <lacht> was soll ich dir gerade Ja, ich dich auch. Hey, hallo, hey, Was ich dir sagen? Wollte. Eigentlich ist das ja mein Spiel, alle Wieso hast du doch? <lacht> Ja, du hast mir einen Schlüssel gegeben und ich denke, ja, ich sehe jetzt mit der Dranenbest. Ah, oh, ich habe dir Schlüssel gegeben. Da in der letzten Nacht, wo ich so besoffen war. Du hast nicht meint, äh, du weißt. Vielleicht hast du mir noch nicht gegeben und ich habe ihn einfach genommen, aber ich soll das ausgeben. Okay, ja, dann ist gut. <lacht> okay, äh, ja, ähm, wir müssen wieder weitermachen, sonst kommen wir ja nie zum äh, Livestream-Finale. Ähm, das ist so. Dann ja. würde ich dir da sagen, dass wir mit Sicherheitskarten weitermachen wollen. Schlüsselkarte. Schlüsselkarten. Wir müssen eigentlich ja dort durch die Türen kommen. Ja. ja. Dann haben wir alle Los! Los! So, welches Auto gibt's jetzt? No, we ja, irgendwie werde ich nicht mitgezogen, hallo. Ja, es kommt. Ah, jetzt. Welches Auto soll ich überstellen? Unseres mega geilen anderen Mobil, du weißt. Das Razzadag. Red Cag. total also der, der, wo wir in der letzten Mission mit Der rote hier. Der Red Cag, ja. Yeah. Oh, sorry! Sorry! <lacht> Sorry. Sorry. Sorry. You need something, huh? When you arrived? Wie heißt es denn? Das ist Red Red, red Truck. Red Loader. Dann besorg mir den Red Loader. Ew, schon max. LKW. nein, ich könnte nicht steigen. Digga, ich nehm das Taxi di. Hey, tschüss ehrlich, ich nehme das Taxi, ciao. Oh nein. Nice. Oh, Schau mal, was für ein krasses Taxi ich habe, bitte Also, wo ist der gute Redloader? Hey, hey, hey, hey, hey, hey! Hallo! Bleiben Sie stehen! <lacht> kann ich mich <lacht> da okay. Ducke. Nein. Nö. Aber ich würde es so fühlen, wenn man dort hinten drauf hocken. Jo, das ist so geil, sein. ja. Also, würde ich Kannst doch mal sagen... Das? Kannst du das? Wo ist das Teil Das etwas markieren, hey, das mache ich. Also, los, los, los! Output transcript: schla, schla, schlau, schlau, es ist nicht markiert bei mir! Es ist markiert. Ja, aber bei mir nicht! Ja, blöd! Jo! <lacht> Sehr blöd! Ach ja! Also, Cedric! Jetzt müssen wir ja irgendwie die Zeit, bis wir dort sind, drücken. da ich, ich eine Frage stellen? Nein! Nicht also, an dich! Zuerst einmal nicht zu meinem Forst! Nee, nein, nein, nein, aber nicht an dich! <lacht> David! Ähm, jo! Ja, ja wie ja. habt ihr denn das letzte Video gefunden, wo online gekommen ist? Das ist auf ja, jeden Fall das ihr ja, also das gut das gefunden? das eine Frage an die Zuschauer? Also ja, ich habe ja gesagt an die Zuschauer. Ah, ich habe gemeint an dich. Eben nicht an dich, nicht an dich. Ja. Wie haben die Sekunden? Schreibt es doch in den Kommentaren, Kommentar. <lacht> das das würde mal einen Kommentar geben. Ja, du, die letzten drei Videos sind kein einziger Kackel. Ja. Wie hast du es denn gefunden? Außer der super sympathische Additator-Fan. Ah, ja so eine gehen raus. gehen raus, ja. ja. läuft es aber auch ganz anders. Ja, ganz anders. Ganz, ganz anders, anders als bei mir, hä? Ja? Bei mir läuft es viel besser. Ja, du verdienst sicher viel mehr, Geld als sehen. <lacht> ich meine, er ist ja sicher <lacht> kein Millionär. Und, weißt du, Nein. Ey, ja, eben, wie hast du das Video gefunden? Ich fühle es, das das erste Video ist, das du geschnitten hast. Ach, so. Ist es wirklich sehr gut. Komplimente! Naturzahlen! Naturzahlen! Ja! Ach, danke! Ich habe ihn mit Bra-Tease bezahlt, Gebt mit Hilfe! Ja, da habe ich immer noch! noch. Immer noch hier! Immer noch! noch. Jetzt gibt es einen kleinen Jump! Oh, shit! <lacht> Und einen schnellen Stobber! Ja, ja. Nein, wenn so sieht, an, Alter. <lacht> Alter, Nein, Wenn ich das Video sieht... Jetzt fahren wir so an, ab, Alter! Ja, Alter, easy! Nein, wenn ich das wieder gesehen soll, sollte ich dunstig sein! Uh, uh, uh. Ich, bitte, ich bin am erzählen. Bitte ja, nicht so. Okay. Ähm. <lacht> es ist Dünsch heute, wie ihr wissen. Und das Video ist am Mitt Sonntag aufgenommen worden. Sonntag am. am gut, 21.21 äh, 21. 04. Holy shit! Und 4 Sekunden. 21:21 so. Uhr. 21, 21 und 10 Sekunden. Nein, es ist 21.1. Ja, ja, ja. Ähm. Und das ist heute Morgen fertig geworden das Video. Hey, hey. Heute Morgen am 4. Uhr. <lacht> ja. Das hat mich sehr gefreut über eure Resonanz, die ich natürlich jetzt gelesen habe. Wie viele Likes hat das Video bis jetzt? Äh. Es hat.. Wow! 5 Millionen! Oh! Ah, das ist ja Alter, bekommt voll wenig, Beast. Alter. jetzt kommt mir zubeißt. Konnte ich nicht mehr Du machst dreimal so viele Aufrufe in Sagst das du, hey? Heißt. <lacht> ja, es hat erzählt. Du musst auch noch erzählen. Was ist bei dir? Wie geht's dir? Was hast du gemacht, Heute Ja, Bin ich mit dir, Jenny? Hi! Mit einem anderen Kollegen? Ey! Sind wir zum. Örtlich ein Weyer, der bei uns in der Nähe ist. Ja, ja. sind wir gut Bierchen trinken? Ein Bierchen. Aber bist du sicher nicht betrunken, dann darfst du nicht fahren? Nein. Tatsächlich. Weil du nicht. Weiß nicht. Weiß nicht. Jo. Und dann bin ich eingegangen, etwas ein bisschen nachgemacht. Dann bin ich in den Landwirtschaftssimulator gegangen. Oh, zwei. Dann kam ich in den GTA-Zug und dann ist die Aufnahme gekommen. Ich habe hey, bis um halb zwei am Nachmittag geschlafen und hat dann mehr etwas zu holen. Aber wenn kommt eigentlich die nächste Folge von der Mega Farm? Oder wie, die, wie heißt die Mega Farm, oder? Äh, ich heiße keine. <lacht> Mega. krasse Farm, diese gute Farm, keine Ahnung. Von unserer ja. Farm. Von Wählern haben fahren. wir bis jetzt zwei. <lacht> ja, die, die wir online hier haben. Um 22. Ja. ja. Ähm. Progen mal ja. unseres zukünftigen Ich. Ja. Sädig aus dem Schnitt, bitte äh, überlegst du nochmal ganz gut, was am Sonntag für das Video kommt. Ja. Auch wenn der Sädig aus dem Schnitt das nicht hören wird. <lacht> <lacht> <lacht> die Videoproduktion wird vom Computer übernommen. Wisst ihr, Seidig macht das nicht selber? Der tut einen äh, Computer. beauftragen. Ja, der wird das nie gesehen bekommen. <lacht> Zapp, hallo nochmal. Ei, ei, ei he. Das heisst, wenn ja, ich jetzt sage, werde ich nicht. füge mal einen Satz, wo drauf steht Hallo ein, dann wird das nicht passieren. Ein Satz, wo drauf steht Hallo. Also, hallo ist ein Sport. Äh, ein, Textfeld, ein Textfeld, wo Hallo drauf steht. Wenn ich sage, mach das mal, wird es nicht passieren? Wir sind halt vorne, ist unser Ziel. Komm, jemand fahrt mit diesem Auto da. Let's go! Nein, du musst auch einsteigen, wir müssen die Kleidung nehmen. Hallo, darf ich nicht fahren? Oh, und, wir werden umzogen. Ja, Du bist ja der Gefängnisinsassen, also. ich weiss nicht was du weißt. <lacht> Sorry, ich hab doch nichts gemacht. Die weil du keine Videos hochgeladen hast. <lacht> Doch, Videos, habe ich immer hochgefahren. Letzter Donnerstag hast du kein Video ich Ja Sorry, liebe Leute, das tut du... mir wohl. Oh nein. Nuggetiach kommt am Donnerstag. Ich habe die fünf Personen enttäuscht von der Versuchung. Die drei. Ich so, die zwei davon sind mehr. Ja. Weißt du, die eine Person? Der, wie heisst der? Der John. Der John mal am Stein. Grüß, nicht mehr raus. Grüß, geh nicht raus. Ich habe deine WhatsApp-Nachricht mitgeteilt bekommen. Gut, die dich sehe witzig als ein Und Ich stehe da 100% ein. Nein, Ich stehe da 100% bei. Und bedanke mich sehr. Weiter überwegs. Alles fein. Weimütig und fein. Alter, wie weit weg ist der gerade geflogen? Sehr weich. So weit wie mein Schwert. So weit hat er fliegen oder was? Nein, so weit. Ähm, Pastor er. Ich kann doch, er kann doch mal bisschen first fast Person? Ich. ich kann doch mal ein bisschen First Person. Alex. Es sieht halt actually so aus, als würden wir hier in der schwitzen und es wär' sau heiß Wir müssen richtig kiffen, Alter. Es sieht so richtig heiß aus in diesem Bus. Ja, ja, ja. Jamie, freust du dich auf GTA 6? Ich beweise es nicht. Also, ich denke, bessere ist Grafik, eine bessere Grafik könnte schon mal da sein. Ja, das Problem ist, du lieber ein Spiel, das so ist wie jetzt, und es läuft flüssig. Aber du geht GTA 6 mit der Grafik des Todes. Und es hat einfach so Rehefe. Hm, ich werde dann kostet das Spiel. Weißt du, dann musst du noch einen neuen PC kaufen, dass du das spielen kannst? Weißt du, sonst sind wir einfach die Einzigen auf dieser Welt, die bei GTA 6 immer noch GTA 5 streamen. Ja, Mann, Alter, wir Und werden wir in der Eintracht abholen. Wir können in einer öffentlichen Sitzung ganz allein. <lacht> Wie wir denn die einzigen Menschen sind? Imagine, ist GTA 6 wieder kostenlos, Alter. Dann ah, wären wir von Real einzigen, Alter. Alter, F4. Ah! Den Gang ich halt wirklich nur. Das geht ja auf <lacht> jeden ja ist easy, ich ist jetzt... easy ja. das wird. Tanga missionen ganz allein. Aber es ist ja so, kannst du kannst die ganzen Missionen machen, wo du eigentlich so von der anderen genervt wirst. Du kannst einfach ganz allein machen. Ah, ey, aber es ist mir schon gerade Sache gefallen? Wir reden jetzt so schön, oder? Ja. Willst du nicht einmal über den zum Glück Kein Nachbar-Podcast reden? <lacht> der Redner mir einem schon genug. <lacht> <lacht> dann kannst, kannst Nein, kannst du nicht Details geben. Wir sind dran an einem Podcast. Wir nehmen immer noch so ein bisschen Überlegen, wie, wo, was, dass wir es auch auf YouTube hochladen können, weil wir nicht wissen, wie wir auf Spotify etwas hochladen können. Das <lacht> äh, finden wir aber noch raus, hoffentlich. hoffentlich. Das hoffentlich finden wir noch Und dann wird es wahrscheinlich so etwas sein: wir sind in einer chilligen Ambiente, filmen uns im, bei einem Podcast. Oder wir machen es so, dass wir eigentlich. Oh, sorry. <lacht> Hallo, nicht bei mir. Dass wir eigentlich so ein bisschen, ein bisschen -G -G -G -G -G -G Spiel spielen und dazu so einen Podcast. Das gesagt, das, das, äh, no, das, das, das, das sieht man dann, das ist noch immer ein Genau, das ist ein neues Spiel. Das sieht man dann, ist gestern auf Steam erschienen. Gestern? Suchen mal danach, dann werdet ihr es nicht finden. Okay, gestern. Ah, das Spiel ist schon länger. Das, das siehst du dann? Das Spiel hast das siehst du das? Oh, das ist. Ist ja gleich. Ja. Und wir sind dran. Zum Glück kein Nachbar, er wird in der Beschreibung hier verlinkt sein, Der Kanal. Mhm. Hoffentlich. Er ist ein Legend Kanal, <lacht> nichts. Es ist schon ein Video online, das wir damals mit einem Kollegen aufgenommen haben. Der Kollege hat jetzt schon wieder mal gesagt, ey, müssen mal ein Video. Aber ich weiß es nicht. Mit dem Roblox-Schang Ja, noch ja. ja. ja. mit dem Roblox-Schang. Die Zeit, die wir. Ah, dann wann ist das online so? Oh, zwei Jahre sicher. Ein Jahr? Ah oh, nein, Sedimeter ist ja jetzt erst eineinhalb Jahre alt. Stimmt, Sedimeter so, ist jetzt ziemlich genau, bald einmal ein Jahr alt. Ist wo schon, ist ich, schon, ist, wo, schon. Ich ist schon. wo ich angefangen habe mit diesem jedesundlichen oh, Video. Das ist jetzt dann, oder ist schon ein Jahr alt. Sein, ja. Jeden Sonntag ist bis jetzt sind wir ja als Video am. 75 Na wie Nein, wie viele Wochen hat das? <lacht> 57, oder? 52 hat 52 Jahr. Videos. Und ich glaube über 70 Videos. Wenn man Short abrechnet, das sind dann keine noch 20 Videos. Ich ja. ähm, ist doch, das Dach vom Bus ein bisschen schräg, aber ich weiß ja nicht. Also von da hinten sieht man nichts. Ah doch, <lacht> das, wenn man hintere schaut, ist es ein bisschen nach. Nach links. Nach das ist rechts. der Fall? Oh, das ist ein anderer Spieler, Alter. Okay. Okay. Hey, wir sind doch in einer Privatsitzung. <lacht> <lacht> äh. <lacht> Was macht denn der da? <lacht> mit so einem Handwerkerauto? <lacht> <lacht> Nicht also, über Missionen, Na, <lacht> Nein. Nein. Ganz chillig jetzt machen. Kein Stress, wir sind Polizisten, wie man sieht. Mit einem ganz ja, normalen Bus. Professionellen Bus, Alter. Krumm, in der banal. Das ist ein ganz normaler Bus. Mach auf! Danke schön. Ey so, der Bus ist... Jetzt äh, ist, es halt ist nicht mal auf du Scheidling. Was? Äh, bei mir mhm. ist du so aufgegangen. Mit dem. Äh, schon? Ja. <lacht> bei mir sind wir einfach durch die Schranke gefahren. Und bei mir ist es auch ein bisschen verpackt. Jo, wenn du auch mal etwas machen, oder? Ah, jetzt. Okay. Danke okay, Jungs, tschüss, ciao, man sieht sich in den Kaffee <lacht> Kaffee der Kaffeepause. Kaffeepause. Der Boss geht so gut wie auseinander. So ah. Noch alle am Handy doch? So eine hey, ist es. Ey, ist gar im Gefängnis. So, jetzt müssen wir hier irgendjemanden umbringen, ohne ihn aufzufallen. Hat aber nicht schon Schuss sich das Auto. Watsch kann ich nicht schauen, Mechaniker-Leute und. Nein nein nein, das Auto nein, nein, nein, nein. Wir sind Polizisten. Wir, sind, nein, wir, sind, wir werden keine Sterne bekommen, wenn wir es jetzt richtig machen. Ganz normal. Einfach da hinein. Ob oh, Ich bin hier unten am Festhängen. Ich bin am okay, du, du kannst ihn umbringen, dann umbringen, wie du bist das, Ich, <lacht> ich, weiss, ich Wieso, wie du, du weiß dass es nicht Wieso hast du eine große anmahnen und lange anmalen? Jetzt müssen wir den Typ oben Aber nein, mach Schlag, mach Schlag. <lacht> Nimm die Waffe, stell dich neben ihn und drück R. Dann. Also wie, was? Du, du stellst dich neben ihn, hast eine Waffe in der Hand und drückst R. Ja, ja, ja. Ah, das Alter! Brauchen die zwei? Oh, ey, Great, muss ich muss ein bisschen Munition holen, hey. Weil da mache ich das vor jeder Mission. Ah, Jetzt ja, bin au, ich auf die Fresse geflogen. Au, jetzt bin ich auf die Fresse geflogen. Also, seh ich, ich mal, du willst jetzt fahren. kann schon. Also, ich kann das auch. Bin ich der Busfahrer. Also. Aber ganz unauffällig, seh ich. Du musst jetzt umdrillen. Ganz unauffällig umdrillen, Herr Busfahrer. Okay, wer verkackst das? wird dann, wenn wir ganz kritisch Du kannst schon schnell fahren, also, ja. Bei mir werden jetzt die Personen aber als Feinde angezeigt. Ja, sie greifen dich aber nicht an, bis es kleine Punkte sind. Okay, sehr vorsichtig. Und langsam warte, bis ein Tor öffnet. Sie ist schon offen. Ja, wir denken schon, ja. aber warte, bis ein Tor öffnet dort vorne. Und das rechte Tor gell? Ja! <lacht> ja. Wuhuuu! Applaus! jetzt öffnet sich die Schranke. Nöcher. Anhalten, anhalten. Bin zurückwärts. Jetzt ist sie perfekt. Ja. Ja jetzt ist sie offen. Ach schau, so, schön, was sie bei dir offen ist, bei mir eben nicht. Nein, sie sind offen, dann lenkt es So, was machen wir mit dem Bus denn jetzt? Hey? Am liebsten einlangen. Geht <lacht> <Geil> gut, wahrscheinlich nicht. Ja, einfach zurückgefahren, hat er jetzt gesagt. Geht jetzt kleine ah, Busfahrt. Ja. Oh, ein anderes Bus. ein du unterwegs? Hey, hey. Fahrst du eigentlich oft Bus? Ich fahre sehr oft los. Nein, jetzt nicht. Hey, was hast du? Du hast hier irgendetwas markiert? Ah, ja, nix, nix, nix, nix. Also, jetzt ah, müssen ja, wir ich... entscheiden, was wir machen mit diesem Teil hier. Ja, ich würde sagen, einfach zur Spielhalle fahren. Zur Spielhalle fahren und dann Luft jagen, während du drinnen sitzt. Okay. Das tönt doch gut, hä? <lacht> <he? lacht> also, das tönt sehr gut. Eigentlich nicht so. tönt jetzt nicht so gesund für meine Rankenversicherung. Hey, aber... okay, so also, Mensch. Ich weiß nicht, was du hast. Ja, die, die Krankenversicherung Versicherung alle. Hey Hefe, just to let you know, ich ah, ja. hab wieder ein Jahr <lacht> Hey, aber wenn Get ich rechne denn damit, dass der And ultimative Livestream ist. Es wird noch so einige Wochen gehen. Mönen, ja. Jahrhunderte <lacht> Na, von der Basismissionen an. Wenn das du Oh hast. shit. Spoiler-Alert! Yeah. Ja, Ich ja. finde das es noch chillig, wenn jeder Donnerstag so ein Video kommt. Und am, F am Sonntag, wird jetzt, am, jetzt wechseln wir uns wahrscheinlich ein bisschen abmitschneiden. Ich mache jetzt äh, wahrscheinlich sogar über 50% Editing und Market Nein, Marketing. Alter. Ja, Alter, <lacht> Marketing. Ich mache Plakate. Also, wir haben schon so einen Zentimeter Sticker. Wo drauf okay. schaut. schön hier, aber schon bei Sedimeter kommentiert. Ähm, falls ja. jemand einen Ort kennt, wo man gut Sticken drucken kann, drücken, bitte meldet euch. Bitte schreibt es in den Kommentaren. <lacht> aber ich habe mal bei uns in der Nähe Nähegemeinde, ich Dorf hier, ähm, habe ich gemeint, es gibt eine Druckerei. Und in den meisten Druckereien nehme ich an, dass du also Sticker Alle! Die meisten kosten das nicht. So, können Sie das bitte drucken? Ja, was drucken? <lacht> schön hier, aber schon bei Sedimeter kommentiert. Ja, das ist eigentlich schon gut. <lacht> ja schon. Mit QR code sogar hey. das ist schon. Ja. Wenn ihr mal so einen seht, bitte meldet euch im Celimeter et ja. gmail.ygmbhag <lacht> Ja, ja, ja. Wenn wir halt wirklich eine E-Mail machen wollen, <lacht> Nein, nein, nein. Oh, Oder? Also, wir eh E-Mail e schreiben lassen. Ja, das ist schon. Oder so, schreibe es auch in Kommentar. Kommentare. Hast du schon mal gedacht, was passiert, wenn du mal aus irgendeinem Grund doch ein grösseren YouTuber werden Und die Leute dann diese alten Videos hier jetzt werden gesehen? Ja, ich bin auf jeden Fall größere YouTuber. Also, wie ist für mich? von mir? Ja, aber was ist, wenn. Das ruckelt bei mir. Aber was ist, wenn die das sehen würden? Weißt Also, zuerst Mal werden wir dann mal so Sonntag Zeit nehmen und einfach jedes Video vor, ein bisschen älter durchschauen. Oh shit. Und nach grenzwertigen... streamen, <lacht> Nein, nach grenzwertigen Sachen suchen. Und rausschneiden. Und dann die Videos, die grenzwertige Sachen drin haben, einfach ähm, offline stellen. Nein, du kannst äh, auf YouTube kannst, im Editor Zeugs hatte Und blurren und stummen und alles. Das ist ja schade und eher oh, wein. Gut, es gibt alles Aufgabenstunden. <lacht> Und du löschst den ah, ja. das wär ja, nee. hey, dann das ist natürlich Das wäre natürlich geil. Dann würde ich sagen, mache bequem in dem wenn wir sind. Ja. ist der Bahnwaggon. du vor uns. Du hast Deutsche Bahn. SBB natürlich. SBB. RHB. Ja, habe ich. So, dann setz, stell dich hier links vor der Lagerhalle und das schöne Flächen hier. So. Nein, nicht von der Strasse, kommt hier richtig ja. Jetzt machen wir es wieder gar. So, meine lieben Leute. Danke, für wäre, mit danke fürs hey. Mitkommen. <lacht> so, bleib ihr da ruhig sitzen. Jo, da machst du, du so, es knallt, ist das Video fertig. hä? Ja? Machst dann, du Dann ich, ich wünsche euch noch einen ganz einhält. geilen Donnerstag Oder wenn ihr das Video auch immer schaut, noch einen ganz geilen Tag. Stimmt, ganz stimmt. schönen Abend Oder noch einen guten, wenn ihr das zum Essen schaut. Wenn mm. mm -hmm. ich es natürlich immer mache. Das ist sehr empfehlenswert. Und ja. lasst ein Like da, lendet ein Abo da. Schreibt eure Meinung zu irgendetwas in den Kommentaren. Und was will man da noch mehr sagen, Jamie? Was willst du noch sagen? Ich sag, ich sag sterben. Ja, hey, ich, ich habe mich Alter. ich habe mich gekündigt. <lacht> Und jetzt habe ich mich selber umgebracht. Okay. <lacht> so, das war's für heute.